Nicht nur unser Alltag, sondern auch die Modewelt befindet sich zurzeit im Wandel. Auf der Suche nach etwas Besonderem gewinnen nachhaltige, zugleich moderne und detailverliebte Looks an Bedeutung. Die diesjährige Eterna frühjahr sommerkollektion entführt auf einer Reise um die Welt. Inspiriert von der Seefahrt zeigt die WeCare-Kapsel gewaschene Qualitäten aus Refibra und interpretiert Klassiker durch gekonnte Stilbrüche neu. Die Farbpalette der sportiven Looks reicht von Navy und Weiß bis hin zu Ozeanblau und im spannenden Kontrast hierzu Kirschblütenrot. Highlight der Kapsel ist ein exklusiver Druck, der an japanische Landschaften im Toile de Joux erinnert. Die Eterna Classic Kollektion konzentriert sich auf natürliche Materialien. Gewaschene Popelinenblusen mit liebevollem Detailing ergänzen die WeCare Kapsel. Das Thema Koordinaten wird hier nicht nur in Prints, sondern auch in Tape-Details als Loop im Rückenteil oder als Blickfang auf der Knopfleiste aufgegriffen. Bei allem Fernweh trägt man die Heimat doch immer im Herzen. So verweisen die Koordinaten als kleine Besonderheit auf den Eterner Standort. Die Cotton-Line-Kapsel führt die Reise weiter in eine Wüstenlandschaft. Inspiriert von Dünen und tiefroter Wüstensonne werden die Farben Weiß und Himmelblau durch einen warmen Sand- und Rotton komplettiert. Sommerliche Tuniken und legere Safari-Blusen mit Pattentaschen werden zum dazu passenden, leicht ausgestellten Rock kombiniert. Der Fokus in dieser Kapsel liegt neben sommerlichen Blusen auch auf Leinenkleidern. Sportive A-Linienkleider in monochromen Printdesigns und sommerlichen Farben werden durch ein feminines, wadenlanges Kleid mit Safari-Details und eleganten Seitenschlitzen ergänzt. Im Frühjahr-Sommer 2022 stehen die vielen Facetten der Bluse im Blickpunkt. Sie ist stylischer Fashion-Favorit und dabei feminin, leicht und fließend. Sie ist oversize und detailverliebt, sportiv und ausdrucksstark. Gleichzeitig aber auch nachhaltig und fair produziert. Unter dem Titel White Shirt zeigt die Premium-Linie 1863 bei Eterna neue Interpretationen zum Klassiker weiße Bluse. Im Fokus stehen neue Silhouetten mit raffinierten Details. Die neuen weißen Blusen zeigen vor allem eine variantenreiche Schnittführung. Zarte Musselinblusen mit Fledermausärmel, die an der Taille geknotet werden und so eine spannende Silhouette kreieren, treffen auf Tuniken aus floralem Filcoupee mit opulenten Ärmeln. Oversize-Formen mit überschnittenen Schultern und breiten Saumabschlüssen, die den hochwertigen Charakter der Bluse unterstreichen, runden die Kollektion ab. Die Kollektion Shades of Roses zeigt sanfte, pudrige Naturtöne im Mix mit Rosé-Schattierungen. Kräftige Akzente im sommerlichen Pink setzen gekonnt Highlights in den Prints. Blusen und Tuniken sind die Essentials für den Sommer. Luftige Oversize-Formen mit Fledermausärmel in zartem Rosé und Nude werden durch einen stilisierten Flechtmotivprint aus Cotton Voile ergänzt. Highlight der Kollektion ist die Tunika aus artisanale Feel Coupé. Das ornamentale, farbig abschattierte Design aus Organic Cotton steht für den Bohemian Spirit dieser Blusenkollektion. Kleider gewinnen weiter an Bedeutung und sind der ideale Wegbegleiter für den Sommer. Ein weiteres Highlight der Kollektion sind Midi-Kleider aus nachhaltig produziertem cotton Tencel. Die A-Linienform umspielt den Körper mit stufigen Volants und sorgt so für einen femininen und sommerlichen Look.